Jo Leute, willkommen zu einem neuen Zwergmaf-Video. Was geht ab? Wir machen heute mal was ganz anderes und zwar ein Speedrun. Ich nenne das Ganze Let's Speedrun. Da ich auf Twitch ja öfters mal Speedrun auf dem zweiten YouTube-Kanal habe, auf dem ich nur Speedrun-Content hochlade, dachte ich mir, ich mache schon durch einfach mal auf dem Hauptkanal hier ein Video, wo ich halt was Speedrun und dann ein bisschen darüber rede. Jedenfalls erstmal, was seht ihr hier? Erstmal oben seht ihr eine Facecam, ja. Ich habe vor kurzem angefangen mit, mit Camp zu streamen, also kann ich auch hier auf YouTube jetzt mal mein Gesicht zeigen. Ja, Zeit, ne? <lacht> Hallo? Das bin ich. <lacht> und ja, unten links seht ihr einen Timer, da könnt ihr das quasi ein Programm, mit dem ich meinen Zeitfest halte und auch mit meinen alten Zeiten vergleichen kann. Zum Beispiel der erste Teil von den ihr gleich die Welt, halt Escape, das ist einfach das Schloss und so weiter. Da kann ich dann mit dem Timer direkt Feedback bekommen, war ich schneller als letztes Mal, langsamer und so weiter. Ganz unten seht ihr mein Sum of Best, das ist quasi ähm, meine beste Zeiten zusammengerechnet, also quasi mein Potenzial mit der aktuellen Top-Leistung, die ich vollbracht habe. Ja, rechts seht ihr natürlich das Spiel. Links ist noch so ein leeres Fenster, da ist normalerweise der Twitch-Chat drin, aber ich stream das gerade nicht, sondern das ist einfach nur eine Aufnahme, das heißt, da wird wahrscheinlich keine Aktivität reinkommen. Außer wenn eng ein Verrückter sich spontan entscheidet, in meinen Chat zu schreiben ohne Grund, dann könnt ihr, auch dort, könnt ihr dort auch die Nachricht sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Link zu meinem Twitch-Kanal und zu meinem Zweitkanal, wo ich Speedruns hochlade auf YouTube hier. Findet ihr gleich in der Beschreibung, ziemlich weit oben. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein, F ein Follow, nein wir sind hier auf Twitch, sorry. Ein Abo natürlich auf dem YouTube-Kanal hier. Aber fangen wir mal an, also das Spiel hier ist ein Link to the Past, das ist ein altes Nintendo-Spiel. Äh, ziemlich cool, falls ihr es nicht gespielt habt und das Ziel von dem Spielplan ist es, das Master Sword zu ziehen, also... Ja, das schaffen wir auf jeden Fall unter 30 Minuten. Ich bin ein bisschen rusty, das heißt, ich habe das in letzter Zeit nicht viel geübt, aber... Ich denke, unter 27 Minuten werden wir es auf jeden Fall hinkriegen, vielleicht sterbe ich bei einem oder einem Boss, anderen Boss, aber... Ich versuche halt, soweit es geht, zu erklären, was ich hier gerade mache, während ich spiele um euch einfach mal einen Einblick in die Speedrun-Welt zu zeigen und ja, starten wir auch direkt. Der Timer wird gestartet, sobald man, ähm, quasi da öffnet, wenn man den Namen eingibt. Als erste was wir tun, ist einfach den Text wegskippen, damit wir nicht gleich loslegen können. Wir spielen auf der japanischen Version, das hat einige Vorteile. Erstens läuft die etwas schneller, weil die japanischen Super Nintendo Spiele äh, auf 60 FPS laufen die europäischen Fallspiele nur auf 50 FPS das ist schon mal etwas schneller aber das ist bei den Spiel nicht so wichtig, das macht eher bei längeren Spielen einen Unterschied aber ein wichtiger Unterschied der japanischen Version, die japanische 1.0 Version wird gespielt, ist nämlich, dass man ähm, erstmal es funktionieren ein paar Glitches und der Text ist schneller in der japanischen Version, deswegen schiebt man die japanische Version und hier müssen wir jetzt erstmal den Anfang vom Spiel machen wir unser Onkel hat es gerade quasi gesagt, dass wir das Haus nicht verlassen sollen und so weiter, weil es gefährlich ist. Aber wir sind natürlich lebensmüde und machen es trotzdem. Der Onkel hat hier ein bisschen aufs Maul bekommen, deswegen liegt er hier quasi im Gang rum. Und hat uns jetzt die Aufgabe gegeben, seine Mission auszuführen. Über die Mission, wo es um komplett ins Spiel geht, möchte ich jetzt eigentlich nicht reden. Auch nur so eine kleine Zusammenfassung. Ähm ja, Zelda, also die Prozesse, die wir gleich retten, ist einer der Töchter der Ältesten oder sowas in Art und sie wurde empführt, weil die weil Ganon der Bösewicht in diesem Spiel, möchte das Zweifels haben und dadurch unendliche Macht erreichen, mehr oder weniger. Und dafür braucht er halt die Prinzessin und so weiter. Oder halt die sieben Weisen, sagen wir es einfach mal. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Prinzessin aus den Kerkern befreien. Ganon hat nämlich das Schloss übernommen. Oder gar noch Schergen, ich bin mir eigentlich ganz sicher, ich glaube, auch, oh, das heißt verkackt. Ja die meisten Kissen werden wir einfach zulassen, weil wir die Sachen nicht brauchen in dem Spiel. Da wäre zum Beispiel, wieder die Karte oder der Kompass drin, bin ich mir gerade nicht sicher. Unser Plan ist es einfach nur so schnell, wie möglich, hier durch Schloss durchzukommen, die Prinzessin zu finden und dann die Prinzessin am Schloss rauszuretten. In den Raum geht man exakt an dieser Stelle, in der ich halt laufe, ungefähr dadurch nur gehen einen die Waffen, Wachen. und hier legt man das Schwert auf. Bevor man reingeht, damit man hier die Wache sehr schnell töten kann. Das macht man hier auch gerne mal. Wir die jetzt einmal abzustechen und dann mit dem Spin-Angriff zu töten, was geklappt hat. Ich habe vergessen, normalerweise nimmt man, macht man die Truhe auch auf, damit man... ...einen kleinen Schlüssel mit dem Boomerang einsammeln kann. Da habe ich gerade zu viel gequatscht und ist deswegen <lacht> nicht überdacht. Boomerang ist einer der wenigen Items, die man halt einsammelt. Zumindest in dieser Kategorie. In der nächsten tour bekommt man gleich die Lampe, die braucht man um hier durchzukommen. Wir machen es uns heute einfach, wir werden hier jetzt mal damit raufrauen, den wir Quartz und jetzt hier mal mit dem Schwert noch schlagen Die optimale Strategie ist ihn 8 mal mit dem Schwert zu schlagen, aber die ist ein bisschen gefährlicher und ich möchte ja hier jetzt auch nicht sterben Allgemein werde ich den Run jetzt hier nicht sehr optimal spielen, also ich bin sehr weit davon empfehlen ein Top Runner zu sein, also Oh fuck, ich habe halt die falsche Taste gedrückt. Also meine Zeit ist definitiv keine Zeit auf einem sehr hohen Level. Das ist eher so. Ich nehme mich immer gerne Casual Speedrunner. Ich speedrunne zwar, aber ich habe jetzt noch kein Spiel, wo ich wirklich auf irgendwie Weltrekordlevel spiele oder sowas. bin da meistens eher so in der unteren oder mittleren Bereich. Aber es macht mir einfach Spaß, so Speedrunnen. Ich mag diesen Prozess, dass man... Ich habe das Spiel als Kind sehr viel gespielt, das heißt, ich habe das Spiel schon tausendmal gespielt, gefühlt. Und da ich jetzt Spiel war, dann habe ich quasi eine neue Art, das zu spielen. Ich spiele halt nicht mehr, um das Spiel einfach nur durchzuspielen, sondern versuche es halt schnell durchzuspielen. Dadurch lernt man andere Strategien und ähnliches. Oder wie man sich am besten bewegt und solche Sachen. Das ist auf jeden Fall eine ganz erfrischende Erfahrung, um ein Spiel, das man so oft gespielt hat, nochmal neu zu erleben. Weil man findet immer eine Kleinigkeit, die man verbessern kann, entweder man geht zum Beispiel hier bin ich kurz gegen die Tür ein bisschen gerempelt. Wenn ich perfekt durch die Tür gelaufen ge äh, wäre, wäre das natürlich etwas schneller gewesen. Ich glaube zwei Frames oder sowas spart das, also es spart nicht viel, aber wenn das ganze Spiel Speedrun, was ich jetzt hier in dem Fall heute nicht mache, dann hat man halt schon eine Menge Zeit, wenn man jede Tür perfekt nimmt, weil das jedes mal etwas Zeit, die man verliert und darum kommt man am Ende schon so ein paar Sekunden durch. Ja, wir haben jetzt die Prinzessin hier zum Geheimgang, Geheimgang geführt, hochgeführt, oh, schieben wir das Ding hier weg und laufen durch die Kanalisation. Äh, eine Besonderheit dieser Kategorie ist erstmal, das ist halt allgemein eine eher schnellere Kategorie, also die, ist, die soll schnell sein, deswegen kann man auch hier, muss man auch nicht das ganze Spiel spielen, sondern nur die ersten drei Dungeons dann kann man schon das Schwert ziehen. Und außerdem damit es weiter noch schneller wird, äh, darf man diese Kategorie die Session Quit Funktion benutzen. Das heißt man kann quasi später aus dem Spiel rausquitten, speichern und dann äh, an einer anderen Stelle quasi spawnen. Das ist in der NMG. Äh, also NMG heißt no major glitches, das heißt man darf nur keine Glitches benutzen, keine. Man darf zum Beispiel sich nicht durch Wände klippen und solche Sachen. Jetzt so simple Beispiele aufzusehen. Darum gibt es ja nochmal Glitch-Kategorie, wo man wirklich jeden Glitch benutzen darf, gefühlt. Oder sehr viele zumindest. Ihr seht, hier habe ich zum Beispiel eine Schlüssel mit dem Buchmann aufgesammelt, das ist etwas schneller als dahin zu laufen. Leider war die Ratte hier im Weg bei der Tür. <lacht> das ist sehr unlucky. Oh ja, ich finde diese Videos sind auch ähm, eine gute Übung, zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal bei Livestream-Marathons mitmache. Also, halt sogenannte Speedman-Marathons zeigt man halt einfach das Spiel oh jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht wenn man aus der Tür direkt zur Seite läuft dann kann man eine Textbox überspringen und wir haben 5 Sekunden verloren ist eigentlich ganz okay dafür dass ich ziemlich Rusty bin also Rusty heißt ja halt, wenn man lange nicht gespielt hat und quasi nicht aufgewärmt ist und die ganze Strategie nicht perfekt äh, ausführen kann die man normalerweise kann und dann Rusty hier kann man wieder schön Text wegskippen wir werden gleich das Herd einsammeln und dann machen wir einmal die Safe and Quit Funktion, also speichern und beenden, damit wir woanders spawnen können und schneller zum nächsten Platz kommen. Das nehme ich einfach mit, um ein bisschen Sicherheit zu haben. Los, Safe and Quit. Jetzt starten wir nämlich bei unserem Haus wieder, dadurch können wir etwas schneller zum nächsten ähm, Tempel laufen. Nämlich da ist da am Tempel, so wie das Split hier auch heißt. Da werden wir dann den Bogen bekommen und den ersten Boss bekämpfen. Wir müssen jetzt basically die drei drei Medaillons einsammeln, die man also Pendants habe eigentlich, nicht. ich glaube Medaillons ist das deutsche Wort, mir nicht sicher. Aber das war auch ziemlich viel Sinn für mich. Ähm, und wenn man die hat, kann man eben das Master Sword ziehen, das meisterschwert. Das ist halt ein magisches Schwert mit ist halt ein bisschen stärker, ne? Dann ist die das man hier die Kategorie auch schon zu Ende. Also wenn ihr das spielen wollt, das ist eigentlich ganz simpel, ihr müsst euch. Selbst wenn ihr das Spiel nicht habt, könnt ihr euch ähm, mehr oder weniger eine ROM davon besorgen und das auf einem Emulator am PC spielen, das mache ich hier auch gerade. Natürlich müsst ihr aufpassen, es ist natürlich illegal, sich eine ROM runterzuladen, wenn man das Originalspiel nicht besitzt. Wenn das Originalspiel besitzt, dann darf man natürlich eine Sicherheitskopie besitzen auf dem PC, Dann auch mit einem Emulator spielen. Ob ich einen besitze oder nicht, dazu möchte ich mich natürlich nicht äußern. <lacht> Aber ich habe sowieso vor, irgendwann auf Konsolen zu spielen, also mir wirklich eine japanische Super Nintendo zu kaufen und dann die Apple zuzunehmen und das dann mit der Konsole zu spielen Das ist nämlich. Das ist etwas schneller als Emulator tatsächlich und ich finde es auch cooler, wenn man so richtig die Konsole hat. Hier kann man den Raum mehr oder weniger skippen, indem man die Skelets äh, beide mit den Pott töten, bevor sie spawnen. Oh nein! Die Truhe muss man nicht mitnehmen. <lacht> Klassischer Fehler. Äh, wenn man diese Strategie, die ich in den Skelettraum gemacht habe, nicht benutzt, dann spawnen doch vier Skelette, die man dann erstmal alle töten muss. Ups. Jetzt hier ums Pfeile holen. Hoffentlich. ein bisschen zu blöd wir den Topf hoch so heben. <lacht> Oh ja, dann rennen wir hier ganz gut durch den nächsten Dungeon. noch zum Thema Speedrun Marathons. Da zeigt man halt auch ein Speedrun und kommentiert das halt nebenbei, also. Das ist krass, für mich quasi wie ein Speedrun-Marathon, nur dass halt keiner live zuguckt, sondern. Ups. Äh, ich einfach quatsche, das Quatschen übel, das Spiel reden und so weiter übel. Beim Speedrun muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, aber. Wenn man das halt live streamt oder so, dann ist es halt trotzdem wichtig, dass man am Quatschen ist und den Chat liest und sowas, wenn ich das Twitch, auf Twitch streame zum Beispiel. Hier muss ich jetzt gerade keinen Chat lesen. Wir werden jetzt hier einen kleinen Damage-Boost machen, da... Ups. Äh. Okay, wir haben keinen Damage-Boost. Normalerweise kann man... Äh, muss man die nicht alle töten, wenn man... Ach komm, ich hab wieder vier Leben. Ich zeige euch einfach mal, was man machen kann. Man hier Schaden nehmen, dadurch kommt man hier durch und kriegt dann die Truhe. Normalerweise ist gewollt, dass man alle Gegner im Raum tötet und dann... Äh, dann werden die vier Feen, die da den Topf verteidigt haben. Da fliegen dann durch den Raum und man kommt halt normalerweise an den Scheiter ran. Aber man kann halt einfach Schaden nehmen und dadurch den Schalter auslösen, ohne das Gegner töten zu müssen. Das ist also ein kleines spiel Hier kriegen wir jetzt den Bogen. Den brauchen wir für den ersten Boss. Und der ist auch sehr hilfreich beim zweiten Boss. Wir werden uns jetzt hier so eine kleine Safety holen. Ups. Wenn wir runterspringen. Oh, nicht sterben, okay. Hier kriegen wir eine Fee. Einfach um sicher zu gehen, dass wir jetzt nicht gleich sterben. <lacht> Normalerweise nimmt man die nicht mit, aber das ist ja hier kein ich will jetzt hier nicht unbedingt eine Bessheit raushauen und ich will einfach nur den Run zeigen, ich muss hier jetzt Bogen wechseln fast vergessen hier machen wir einmal einen Schuss mit dem Pfeil, holt sich den Schlüssel und rennt den ganz einfach durch im nächsten Raum ist es ganz einfach man kann hier einfach den rechten Top hochheben den linken Topf hochheben und den Schalter auslösen man braucht die Pfeile sowieso und man wird so nie getroffen also garantiert quasi dass die vielen einen nicht erwischen ah der Raum ist RNG. RNG ist Random Number Generation. Generator, sorry. <lacht> das bedeutet mehr oder weniger, dass es Zufallsprinzip ist, was da passiert. Ich habe ein bisschen das Vielleicht jetzt mein Schwert auf, um die hier direkt wegspinnen zu können. Hier schieße ich jetzt einfach beide ab. Ich habe einen Drop bekommen, das ist sehr gut. Also Drop heißt. Die, müssen, die werfen nicht immer einen Pfeil auf den Boden, aber wenn die einen, machen ist das sehr gut. Oh, jetzt habe ich. Fehler gemacht. In den Raum gibt es ein Quick Kill, also wenn man den Boss auf eine bestimmte Seite, äh, Art und Weise angreift, dann kann man ihn relativ schnell töten. Hat das leider versaut. Ähm, man erspart sich dadurch quasi diese letzte Phase, wo der eine Rot wird dann. Ich hätte euch gern gezeigt, aber leider. <lacht> ich, man muss da auf den Ton achten, also wenn eine bestimmte Melodie steht, muss man quasi anfangen die Pfeile zu schießen. weil ich verkackt. So, der nächste Split ist, wenn ich mein Schwert hochhalte. Wir haben jetzt also insgesamt 43 Sekunden zu meiner Bestzeit verloren. Ist schon ziemlich schlecht, kann man sagen, aber... Ich will jetzt nicht rumnörgeln, ne? Das ist einfach No Reset Run. No Reset Run heißt, dass man äh, den Speedrun bis zum Ende spielt, egal was passiert. Also auch wenn man verkackt, spielt man einfach weiter, wenn ich sterbe oder sonst was. Wenn es ein ganz normaler Run ist, dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt bin bei dem Boss gestorben, ich fange von vorne an, weil es Zeitverschwendung ist, schwer, ist halt eh keine Bestzeit mehr. Aber gerade als Anfänger empfehle ich sehr viel, No Resets Runs zu machen, weil man hat immer irgendwas, wo man sich verbessern kann. Der Mann hat uns jetzt hier die Boots gegeben, der gute alte Sascha. Wir nennen ihn gerne Sascha, der Name ist irgendwie Sascha-Hachala oder irgendwie sowas. Ein richtiger Zungenbrecher, deswegen äh, kürzen wir Deutschen ihn gerne als Sascha ab. Wir können jetzt mit dem Boots rennen, dadurch können wir etwas schneller durch die. Oh, ich habe es vergessen. Durch die Welt reisen. Wir müssen zuerst das Buch holen, bevor wir zum nächsten Schloss oder Dungeon gehen. <lacht> zum Dead Dungeon. Ups, der Wüsten Dungeon. Oh nein, ich spiele gerade nicht sehr gut. <lacht> Sorry dafür. Aber wie gesagt, ich habe den Run halt allgemein länger nicht gespielt. Ich bin ein bisschen eingerostet. Entsprechend ist meine Leistung gerade auch ein bisschen schlechter als eine Top-Leistung. Ich bleibe zum Beispiel gerade sehr viel am Wände hängen und sowas. Gehe kurz falsche Wege und solche Dinge. <lacht> nicht sehr schön. Ich habe mich auch relativ spontan entschieden, dieses Video hier zu machen, deswegen habe ich auch vorher nicht wirklich geübt. Beim nächsten Let's bietet werde ich auf jeden Fall vor, dass Video ein bisschen üben, damit ich wenigstens nicht komplett abkacke, sondern so ein bisschen in Form bin. <lacht> ein klein wenig Form kann man ja erwarten, ne? Und das nicht meine... muss ja nicht unbedingt eine Bestheit sein, weil ich halt auch hier viel, viel Quatsche und mich etwas weniger konzentriere dadurch. Aber so eine normale Performance sollte eigentlich immer drin sein. Wir versuchen jetzt hier gerade halt den schnellsten Weg wie möglich zu dem nächsten Dungeon zu machen. Das war schlecht, dass er mich getroffen hat. Und ja, es gibt halt noch die, ups, NMG-Kategorie. Da macht man wirklich das ganze Spiel, äh, in die NMG, da muss man wirklich das Spiel beenden. Man macht keine Glitches, das heißt, also keine großen Glitches, das heißt, man muss halt, man darf nicht safe quitten, das bedeutet, man muss halt wirklich immer von Dungeon zu Dungeon, von Boss zu Boss laufen, man kann da nicht diese, ähm, Funktion zum Teleportieren, die ich benutze, eben benutzt habe, benutzen. Was auf jeden Fall sehr, das, das ist ein spaßiger Speedrun, das Problem mit diesem Speedrun hier allgemein ist, also mit der Link to Pass, dass hier sehr viel Zufallsprinzip drin ist. Oh fuck. Und deswegen muss man halt einige Räume wirklich sehr viel üben, um da auf alle Möglichkeiten vorbereitet zu sein, mehr oder weniger. Einige Räume können halt was weiß ich wie viele unterschiedliche Zufallspattern haben. Mal gehen, gehe ich nach links, mal nach rechts und sowas. Man muss halt für jede Möglichkeit mehr oder weniger eine Strategie bereit haben und halt reagieren können. Das ist dann wieder das Schwierige an Speedrun. Also Speedrun ist auch nichts Einfaches. Also die ersten paar Runs durchkriegen, eine nicht ganz so gute Set zu bekommen, ist einfach, das schafft jeder, also lasst euch da bloß nicht entmutigen, das kriegt auch ihr hin. Aber wenn man dann halt irgendwann ups, auf einem hohen Level spielen möchte, dann muss man halt wirklich schon ein bisschen üben und solche Dinge. Hier in dem Raum ist es auch wieder das Zufallsprinzip, ob man da einfach durchrennen kann oder ob man die Kugeln so schießen, dass sie einen treffen. Ich hätte auch kurz stoppen können und die Kugeln ausweichen können, aber... Hat da so ein bisschen die YOLO-Strategie gemacht und einfach durchgerannt. Hätte <lacht> natürlich Zeit gespart, wenn ich gestoppt wäre und nicht getroffen worden wäre. Vergleich zum getroffen werden. Da habe ich zum Beispiel nicht gut auf die ANG reagiert. Hier gibt es einen Pfeil. Ich hier auch. Die Pfeile nehmen wir mit, weil Pfeile sind sehr stark beim nächsten Boss. Und hier kriegen wir den Dorf-Upgrade oder die Powerhandschuhe. Damit können wir jetzt etwas schwerere Steine hochschla äh, tragen. hochschlagen, genau, <lacht> das wollte ich bestimmt nicht sagen. Und das müssen wir auch tun, um zum Boss zu kommen, weil der Boss ist halt mit den Steinen... Und hier war ein Beispiel von schlechtes Gameplay. Wenn ich da sofort losgerannt wäre, wäre ich da nicht hängen geblieben, sondern einfach durchgekommen. Hier oben kann man sich eine Fee holen, aber wie viel verschichten wir jetzt einfach mal, weil ich krieg gleich noch ein paar Herzen. Weil ich jetzt nicht tausendmal getroffen werde, dann kein Problem. Allerdings muss ich dazu sagen, das ist ein Boss hier, wo ich gerne mal verkacke und eventuell sterbe. Also, es ist nicht safe, dass ich den Boss bekomme. Hier machen wir einen kleinen Glitch. Dadurch, dass wir ähm, auf, der, auf den richtigen Picktisch standen, konnten wir einfach durch die Tür durchrennen mit dem Schlüssel, ohne dagegen zu laufen. Wenn man falsch steht, dann kann man nicht, äh, dann stößt man sich quasi den Kopf an der Tür. Was <lacht> ein bisschen unlucky ist. Oh, ich bin so dashen. Hier wieder den Trick. Hier kann man das aber ganz leicht äh, setuppen, weil sich dass man leicht gegen ähm, Packe dort gerannt ist. Jetzt man automatisch auf den, wird, man auf den, wird man auf den richtigen Pixel geschoben. Also hier ist ein Herz, hier ist ein Herz. Ich habe das Feuer schon. Feuer, Feuer, Feuer, ja, weg mit dir, Feuer. Jetzt kommt der zweite Boss. Das ist wahrscheinlich einer der härtesten Bosse im ganzen Spiel, nicht weil er was Schwer ist, sondern weil er sehr viel A hat, also sehr zufallsbedingt ist, und man da sehr viel reagieren muss. Ähm, der erste Pattern ist immer gleich, also die ersten drei Spawns. Oh shit, aber danach ist es halt komplett Zufall, wo die spawnen in welche Richtung die gehen. Man versucht ja mit dem Pfeil abzuschießen, weil das macht gut Schaden. Man kann die natürlich auch mit Schwert schlagen, aber ups, je mehr Pfeile man trifft, desto besser. Ich glaube, fünf Pfeile braucht jeder Wurm. Und wie viele Schwertschläge genau braucht, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Sorry, ein Loop. <lacht> also auf jeden Fall viel mehr Schwertschläge als Pfeilschläge. Da ist der erste Wurm schon tot. Wenn am Ende nur noch ein Wurm lebt, dann, ähm, wenn die rauskommen, machen die ja immer so Steine in Richtung. Dann gehen die Steine in acht Richtungen anstatt vier. Muss ist also ein bisschen vorsichtiger sein. Und das, das war relativ gut. Also das ging recht fix gerade. Wenn ich jetzt nicht den Fehler eben gemacht hätte mit falsch laufen am Anfang, als ich das Buch holen musste, dann hätte ich vielleicht sogar jetzt Zeit gespart. Weil also wir verlieren jetzt hier keine Ahnung 15 Sekunden oder so, wenn überhaupt. 13 Sekunden haben wir wieder verloren, aber es ist ganz okay. Jetzt können wir hier wieder einen Zeichen quit machen. Wir müssen jetzt zum Tower of Hera, der ist auf dem Berg. Und wer kommen wir halt echt nur mit und mit den Handschuhen, weil wir dann gleich einen großen Stein wegtragen müssen. Und da starten wir hier in der Kathedrale, weil es einfach näher dran ist. jetzt hier gleich zur Seite laufen. Dann nach oben zum Berg. Gehe immer gern den Weg. Ich weiß nicht, ob das der schnellste Weg ist, diese Richtung lang zu laufen, aber ich glaube schon. Äh, weil das auf jeden Fall viel sicherer ist, äh, rechts lang zu laufen. Und wie gesagt, ich denke, das ist schneller. Hier auf dem Weg zum Berg werden wir gleich einen netten alten Mann begegnen. Er erzählt uns dann mehr oder weniger eine Geschichte von. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der erzählt uns die Geschichte von der Schattenwelt. Also gibt es eine Licht- und eine Schattenwelt, Light and Dark World. Und ähm, in der Schattenwelt läuft das so ab, dass man immer. Es gibt ein Item, der einen schützt, aber wenn man das Item nicht hat, die Mondperle, dann ist man immer. Er verändert sich die Form vom Körper zu das, was sein wahres Ich ist. Also wenn man, wenn man mutig ist, dann kriegt man irgendwie einen starken Körper, wenn man sich immer rumschubsen lässt, wird man zum Ball. Wenn man ein Bully ist, dann wird man zu so einem fiesen Monster. Wir werden hier gleich einmal kurz in die Höhle reingehen. Äh, und der einzige Weg aus, den, aus dieser Welt raus ist der Zauberspiegel, den hat der Mann uns gerade geschenkt dafür, dass wir ihn durch die Höhle geführt haben. Er hat sich nämlich in der Höhle in Dunkeln verlaufen. Und jetzt quatschen wir kurz mit ihm und da wird unser Leben aufgefüllt. Eventuell machen wir jetzt hier gleich einen kleinen Glitch. Es gibt ja nicht viele Glitches in aber ein paar gibt es. Zackat. Ich versuche es jetzt einfach ein paar Mal. Ups. Wir haben es geschafft. Dadurch, dass ich mein Schwert aufgeladen habe, die Drehattacke gemacht habe und im richtigen Pixel dann einmal die Boots benutzt habe, kann ich jetzt aktuell den Schwert nicht benutzen, aber dafür kriegen wir den Super Speed Status. Also schnell laufen. Wenn er das beim ersten Mal hinbekommt, ähm, dann zählt das schon gut Zeit. Ihr seht, unser wahres, ich ist ein Angsthase, ein Hase. Wir sind ein Angsthase. Wie sind wir jetzt hier in der Schattenwelt? Ein Hase ohne die Mondperle. Den Land werden wir übrigens die Mondperle nicht aufsammeln, weil wir die nicht brauchen. Einfach weil nach diesem Palast kommt schon direkt das Schwert und dann sind wir durch mit diesem Sweet Run. Mit der Kategorie Kategorie besser gesagt. Sorry, ich musste kurz aufstoßen. <lacht lacht> Viel hier kurz den Schalter umlegen, den Schlüssel holen und dann. Oh nein! Ich, okay, das war zu früh. erste Schlüssel einsammeln und dann benutzen wir den Spiegel. Der Spiegel kann uns aus der Dark World rausbringen und wenn wir den in einen Dungeon benutzen, dann bringt uns der Spiegel zur Tür vom Dungeon. Vielleicht können wir hier uns ersparen, nochmal rauszulaufen durch die Treppen und so weiter und einfach uns hier hin teleportieren. Da habe ich gerade gegen die Wand gelaufen, das nennt man Bonk. Der Truhe dort ist die Karte oder Kompass, das brauchen wir nicht. Lassen wir einfach liegen. Dieser Raum hier ist auch ein bisschen tricky, hier kann man gerne mal sterben, zumindest ich, ich bin hier, am, als ich das Spiel anfangs gelernt habe, also, wirklich bei meinen ersten Runs, bin ich hier sehr oft gestorben in den Raum, muss halt warten, bis, ähm, alle Fliesen gespawnt sind und kaputt sind und dann öffnet sich die Tür, und wenn man nicht weiß, was man tut, kann man gerne mal von den Fliesen verprügelt werden, die machen immer ein Herz Schaden, wenn die einen treffen, ja, du willst halt nicht getroffen werden, weil du willst keinen Schaden kriegen, ne? Ich kann jetzt schon mal ähm, das hier in der Hand nehmen. Ups. Wir brauchen nämlich gleich Feuer, um eine Truhe freizuschalten. So. Kann wir hier einmal durchrennen, oben den Schalter umlegen, runterrennen. Hier müssen wir die vier Fackeln anzünden, dadurch können wir dann... Ups. Nehmen wir eine Truhe. Nimm schon mal den Spiegel in der Hand eine große Schlüssel, den wir brauchen, um im Dungeon weiterzukommen. Und jetzt spiegel wieder einfach wieder raus, weil der nächste Weg, den wir brauchen, ist hier direkt neben den Eingang. Also wird es ja keinen Sinn machen, da zu Fuß rauszulaufen. In den gibt es sehr viele Strategien. Ich mache nicht die optimale, aber die ist auch schon relativ schnell. Einfach kurz die Dinger unterschlagen, den letzten mit dem Topf töten und gut ist. Wir haben hier den Schalter umgeschaltet, damit wir ähm, hier einen ganz bestimmten Weg laufen können. Und zwar kann man hier. Einfach über die Ecke rüber rennen. Das scheiter ändert quasi die roten und die blauen Switches. Hier die Truhe brauchen wir auch nicht, aber ich kann euch mal ganz kurz zeigen. da oben ist eine große Truhe und da ist die Mondfell normalerweise drin. Wie gesagt, in der Kategorie braucht man sie nicht. Auch man kommt ja nicht durch mit dem Schwert. Ich glaube, in Randomizer gibt es einen Randomizer von dem Spiel, wo einfach alle Items. Zufällig gemischt sind, da kann man also zufällig verteilt sind. Da kann man da längst so durchkommen, wenn dann Flamme ist. So, der Boss hier ist ein bisschen tricky. Man muss ihn dreimal treffen, muss seinen Schwanz treffen, aber der schubst einen. Der, der tötet eigentlich oft, aber der schubst einen gerne mal runter. Ups. Äh, muss man, nicht, man muss ihn fünfmal treffen, nicht dreimal. Und wenn, man jetzt, so, und wenn man ihn viermal getroffen hat, wird der wütend und. Was? Nee. Man muss ihn sechsmal treffen, sorry. Jetzt wird er wütend. Und den letzten Hit muss man halt reinsetzen, wenn er so schnell ist. Was ganz gut geklappt hat hier eigentlich. Also... Es war ein guter Bosskampf. Da bin ich nicht viel verarscht oder so. Habe zwar trotzdem ein bisschen Zeit verloren, aber... Das lag eher daran, dass ich zum Beispiel am Anfang rausgespiegelt bin, bevor ich den Schlüssel hatte. Das kostet halt viel Zeit. So, und jetzt müssen wir gleich noch einmal Safe ein und machen und unseren Weg zum Schwert machen. Erlaufen. Dann ist das Spiel auch schon zu Ende. Also, ich einmal, wie gesagt, wir quitten einmal, wir gehen wieder zur Kathedrale, einfach weil das am nächsten dran ist zum Schwert. Die Fehler, die mir gerne mal ist, dass ich einfach ähm, so früh ich safe quitte, äh, nicht safe quitte, sondern zum falschen Spawnpunkt quasi gehe. Zum Beispiel zum Haus oder zum Berg mich spawnen lassen und dann nochmal neu spawnen muss, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, aber passiert, ne? Und ist ja kein Roboter, macht gerne mal Fehler. Ich gehe mehr hoch. Ich bin aus dem Maul, weil ich schlecht bin. <lacht> Sorry dafür. Aber also, gegen die Wand gerade ist nicht schön. Das kostet halt immer Zeit. Es gibt ein paar Stellen im Spiel, wo man das mit Absicht macht, glaube ich. In, äh ja, um sich in richtige Position zu bringen und sowas, um keine Tricks Trick zu machen, aber in der Regel kostet das Zeit. Und jetzt, sobald wir das Schwert ziehen, was ist das Speedruns Ende. So, wir haben jetzt 25 Minuten und 56 Sekunden gebraucht und noch ein paar... Wir haben fast 47 Sekunden gebraucht. Noch 9, Zehntel dahinter. Ja, das war der Link zu Pass Master aus Speedrun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Link... Äh, was? Nicht ein Link. Keine Spam-Links hier. Ihr dürft gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Wie gesagt, äh, ich speedrun öfters mal auf Twitch, also da könnt ihr dann leicht miterleben, wie ich auch andere Spiele mal also, so schnell wie möglich durch, so wie den Link findet ihr in der Beschreibung. Außerdem war ich halt einen YouTube-Kanal nur für Speedruns. Da findet ihr zum Beispiel auch meine Bestzeit, also die, hatte ich reset mal ganz kurz den Timer. Ich weiß gar nicht, was meine Bestzeit ist. Ähm, Reset. Ja, die 2431 findet ihr auf dem Kanal dann zum Beispiel. Ist auch oben mit in der Videobeschreibung irgendwo. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ich nenne es einfach Speedrun YouTube-Channel, dann wisst ihr, ah, da gibt es gute Speedruns. Da sind auch noch ein paar andere Spiele, die ich gespeedrunnt habe. Ganz interessant manchmal, vor allem, als ich angefangen habe mit Speedruns, habe ich halt sehr viel zugeschaut vor, bevor ich selbst gewandt habe. Das ist einfach manchmal echt interessant, zuzuschauen, zu sehen, wie Leute Spiele, die ich als Kind geliebt habe, irgendwie in zwei Stunden, einer Stunde oder so was, halbe Stunde spielen. Das ist manchmal echt beeindruckend, aber das ist gar nicht so gruselig, wie ich aussieht, also ich encourage jeden von euch selber mal irgendwas zu spielen, Zum Beispiel dieses Spiel hier, diese Kategorie explizit, die Master Sword Speedrun-Kategorie. Äh, die ist halt relativ leicht zu lernen, ziemlich schwer zu meistern, aber kannst halt, meine Zeit kannst du locker, keine Ahnung, wenn du zwei Monate übst, dann hast du locker meine Zeit geschlagen. Wenn du streng übst, dann schaffst du es auch in zwei Wochen oder in einem Monat. Weil also ich bin sehr übfaul, ich übe so wenig, deswegen bin ich auch nur durchschnittlicher Speedrunner. <lacht> aber ja, ich mich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch.